ja es gab also wie gesagt Vollversammlungen sehr oft es gab äh, sogenannte die haben in der Presse auch Go-ins auch sit ins, mhm. -ins bei bestimmten Lehrkräften nicht, nicht mehr ja. äh, was mir noch in Erinnerung war als besonderes Ereignis, war die Professorin Wanda von Bayer-Katte, das war eine CDU-Stadträtin, die hat sehr reaktionäre Inhalte vertreten und sie hat vor allem auch das nach außen getragen. Das heißt, sie hat von sich aus in ihrem CDU-Ortsverein aus Hausarbeiten, aus Seminarpapieren der Studenten zitiert. jetzt hatte, das, er, das hat sie vorgetragen, stand im Heidelberger Tageplatz sogar, das war die Presse damals. Wer die Meinung vertritt, Kinder aus benachteiligten Schichten, Arbeiterkinder, sollten doch bei der Bewertung ihrer Leistung Berücksichtigung finden, dass sie aus benachteiligten äh, Milieus kommen. Das hat sie also heftig betannten, das wäre die Bekämpfung der Leistungsgesellschaft, so was dürfen wir nicht. Und daraufhin fand dieser Vorfall statt, dass die Studenten zu die Vorlesung gegangen sind, sie damit konfrontiert haben und sie dann vor lauter, lauter geflohen ist, sage ich mal so. Sie hat dann die Treppe verlassen, ich habe mir das noch mal gut unten im ersten Stock bis zur Vorhalle. Die Studenten sind freudig erregt hinterhergezogen und als Gipfel der Veranstaltung hat sie noch ihre Perücke gefunden. Diese das habe ich heute